Servus, liebe Wandern, Outdoor- und Buschkraftfreunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei meinem ersten Video in diesem neu, äh, ja, neuen Jahr. 2019. Frohes Neues dann noch mal allgemein. Ähm, tja, also ich möchte heute ein Loadout-Video machen. Ich habe eine Tour vorgehabt heute eigentlich, aber die habe ich abgesagt wegen Sturm. Jetzt hat sich aber eine neue Möglichkeit ergeben. In zwei Tagen werde ich dann noch mal rausgehen. Vielleicht mit Schnee. Hier in dem Rucksack ist meine also erprobte Winterausrüstung. Das heißt, mit dieser habe ich schon oft draußen geschlafen und habe funktioniert bei, ich sag mal, es geht so bis minus 5, 6 Grad, kann man damit gut ähm, über die Runden kommen. Das Leergewicht von dem Rucksack liegt zwischen 1,4 und 1,9 Kilo, glaube ich. Äh, ich verlinke oben nochmal das Review zu diesem Rucksack im Einzelnen. Also er ist wirklich sehr leicht, ja? 14 Kilo, das ist hier gar nichts. Gegenüber dem, was ich sonst mit rumschleppe. Sehr leicht, wie gesagt. Und eine klasse Geschichte. Ähm, ja, ich fange mal so langsam an damit. Ich fange mal hier mit den Außentaschen an. Da sieht man es schon ziemlich auffällig. Da habe ich jeweils ein Liter Wasser eingepackt. Den Squeezebeutel, dass ich die dann auch wieder zusammenfalten kann. So erspare ich mir den, das Volumen, wenn die äh, Flaschen sowieso leer sind. Das ist also auch so eine Optimierung. Ich finde, das ist total... Krampf, wenn dann die, das Volumen von leeren Flaschen dann auch noch eingenommen wird. So, hier habe ich so Seitentaschen. Da habe ich jetzt derweil äh, ja, so einen Mützenschal, kennt man ja, Schlauchschal. Und Wärmesohlen. Ist immer ganz angenehm, wenn man sowas dabei hat. Kalte Füße sind echt ekelhaft und Feuer machen. Das mache ich momentan nicht so viel im Wald. Ich möchte nicht so auffallen und habe auch keine Lust, ehrlich gesagt. Ebenfalls zur Zeit. Auf der anderen Seite. Eine Brandschutzmatte. Warum habe ich jetzt eine Brandschutzmatte dabei? es ist eine Lötmatte eben. Ja, das liegt daran, dass ich halt eben dann ganz bequem meine Brennpaste da verwenden kann. Und schütze den Waldboden. Ist halt einfach angenehmer und es ist eine gerade feste Fläche, wo ich das draufstellen kann, finde ich. Super gut, habe ich auch schon benutzt, funktioniert. So, da ist noch nichts mehr weiter drin. Hier vorne, also bei dem Rucksack gehen leider die Reißverschlüsse nicht so besonders gut, die haken ein bisschen. Stirnlampe und mein Pouch mit Löffeln und so weiter. Ja, das ist meine Grusche-Pouch. Da habe ich jetzt hier drin Zahnpasta, eine kleine Zahn. Kürste, ein Clip, hier Waschgel oder Desinfektionsgel, je nachdem. Dann einen Löffel aus Kunststoff, Feuerstahl, Kamm, das ist so einfach hier zum rumkruseln ganz gut. Hygienetücher, zum Putzen was, Feuerzeug, dann habe ich hier noch ein Benzinfeuerzeug, ein einfaches Salz so eine kleine Mischgewürzbüchse, das Borg, ein Holzlöffel, noch ein Kunststofflöffel, die brechen mir oft, deswegen ist ganz praktisch. Dann habe ich hier mein äh, Topfkreuz. Ja, auch nochmal so Tücher, halt ein Strohhalm fürs Feuer zum anblasen. Ja, das ist jetzt ein Pouch, könnte ich natürlich auch in eine Tüte reinmachen, dann spare ich mir wieder ein bisschen Gewicht, aber diese Pouch von Decathlon, die sind relativ leicht. Deswegen ist es auch egal in diesem Fall. Oben habe ich hier noch so ein Zurband dran gemacht. Da ist jetzt einfach zum Sitzen, normalerweise habe ich die BW-Matte dabei, aber ich habe jetzt zum Sitzen hier ein ganz einfaches Faltkissen mit. Da muss natürlich auch ein paar Abstriche machen, wenn man leicht unterwegs sein will. Deckelfach schaut dann so aus. Einmal eine Mülltüte, Toilettenpapier und Tempos. Heringe, ähm, Silky Klappsäge, die kleine. Nochmal Heringe, da ein bisschen Zunder in der Dose drin. Erste Hilfe, ein Säckchen mit meinen ganzen Schnüren. <lacht> Eine Menge drin. Der Poncho, auch sehr wichtig. Und was haben wir da noch? Ja, ein K.O. Spray. Lieber dabei haben, benutzt habe ich es bisher oder angedacht, dass ich es benutze, war bisher noch nicht der Fall. Am Tragesystem vorne habe ich dann noch ein Messer, das ist von WDB Outdoor. Äh, schönes griffiges Messer. Ja, also das ist dann so fürs Grobe echt ganz top und ich habe das gerne da vorne gleich griffbereit, weil ich nichts am Gürtel trage. Habe ich hier nur eine Taschenlampe. Das ist die größte von Olight. Also... Ich finde schon, dass man mal im Dunkeln richtig Power braucht, mal wenn irgendwas da ist, dass man halt den Wald ausleuchten kann. Und die andere Seite ist komplett leer, da kommt dann mein Schlüssel rein. Ich habe noch den Brotbeutel von der Bundeswehr separat. Da ist jetzt ein bisschen Essen drin und mein Kocher. Was habe ich da im Kocher drin? Muss direkt mal schauen, ich weiß gar nicht mehr. Nee, den Kocher habe ich im Rucksack. Ah, genau. Essen. Ja, neben dem Whisky. Und da. Äh, Dose Bohnen, habe ich noch ein bisschen was anderes. Also das ist halt für eine Nacht, ja. Jetzt nicht irgendwie für eine Trekkingtour ewig oder so. Meine kleinen Essenspouch, da ist jetzt drin, ich habe ein bisschen Schokolade mit, aus der Schweiz. Sehr geile Schokolade Mit dem Röhrchen hier. Da ist drin Kaffee. Da habe ich so ein paar Teesorten drin. Zucker, Gummibärlis, Kaugummis. Lauter Klein, Kleinkram. Ja, hier hat schön blatt gequetscht. Chinesische äh, Suppen. Das, das ist mehr als genug für eine Nacht für mich. Ich brauche da nicht mehr. So, das habe ich separatiert, weil ich könnte jetzt das Deckelfach auch höher machen. Äh, weil er hat ja noch die Möglichkeit, dass man das hier einfach vergrößert. Und da könnte ich diese Tasche hier wunderbar noch reinsetzen. Möchte ich aber gar nicht machen. Ich, ich will jetzt nicht, dass das so hoch ist. Also ich mag das irgendwie nicht. Genau. So, da kommt zum Vorschein. Arbeitshandschuhe, eine kleine Camping-Axtsäge. Äh, so, das habe ich auch optimiert. Das ist jetzt ein, ein wasserfester Packsack. Da ist jetzt drin mein Tarp und die Unterlegplane. Die Outdoor Unterlegplane und mein AquaQuest Ultralight Tarp. Das hat zum Vorteil, zum einen ist es schön verpackt, äh, wasserfest. Also nicht das werden möglicherweise. Zum anderen ist es auch so, wenn die zwei Sachen werden, am nassesten. Das ist immer nass, klatschnass nass bei dem Wetter. Und dann kann man das auch schön sauber hier rein und dann geht auch nichts in den Rucksack und so weiter. Und kann man das schön komprimieren. Notfall, wenn jetzt drin der Platz ausgeht, kann man es auch außen noch mit dranhängen, das Paket. Dann habe ich die Gorotex-Hose. Eine Kerze. Das ist mein Kochsystem, da ist jetzt drin Brennpaste und Falkbecher habe ich reingedrannt, dass ein bisschen mehr Platz ist. Zwei Brennpastendosen gehen da genau rein in den Stanley und unten habe ich dann noch den, Mac, den Muck, oder die Tasse halt von Tatonka mit dran, die habe ich immer dabei. So, hier ist der Sweckman als Inlet oder zum Anziehen, wenn es mal ein bisschen kälter ist, ist sehr angenehm schon oft gemacht jetzt. Und das macht einen Mordsunterschied von der Temperatur her. Die UL7 von Synmet. Dazu der Pumpsack. Die Daunenjacke. Der Biwaksack Und hier unten, den möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht rausziehen. Ach, was soll's. Ist eigentlich schon recht. Aber es geht sehr mühsam. Das ist der Defense 4. Genau, das ist das Setup. Das war's. Ja, wie ihr seht, wenn man mal sein Setup so für sich gefunden hat, wenn man auch weiß, dass das funktioniert, muss man gar nicht so viel mitnehmen. Ich brauche jetzt kein Backup, dass ich sage, oh, wer weiß, vielleicht ist es noch nasser als nass. Und ich brauche für den Poncho noch eine Jacke und noch eine Regenjacke. Jetzt sowieso habe ich mehr als genügend Jacken dabei dann. Und ich finde eine Regenhose und ein Poncho, das ist eigentlich völlig ausreichend bei so einem Rucksack sowieso, weil da hat auch noch Platz, dass der Poncho da eben den, den Rucksack schön mit abdeckt, obwohl dieser natürlich auch ein Raincover hat. Tja, man braucht nicht ein Backup fürs Backup, um rauszugehen. Das passt einfach so. Ich denke mal, das wird sich dann aber bestätigen, wenn ich wirklich draußen bin, denn das Wetter soll ja relativ viel Schnee mitbringen und kalt werden. Bin gespannt, wirklich, ob das hier schlägt. Ansonsten wäre das eine super Geschichte. Danke fürs Reinschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier draußen. Nein, Quatsch. Hier drin nicht. Nein, wir sehen uns schon draußen. Und nicht mehr hier drin. Auf meinem Kanal. Bis dann. Schöne Zeit. Ciao.